Qui est-ce que c'est? Je l'apprécie. Salut, que vous allez bien et vous ça Salut, je vous remercie. que je vous allez bien salut. Salut, que robe, La robe est belle. Jetzt wollen wir beide Sätze miteinander verbinden. La robe que Zoé porte est belle. Das Kleid, das Zoé trägt, ist schön. Das relativpronomen que ist das direkte Objekt des Relativsatzes. Man stellt hier die Frage, wen oder was. Qu'est-ce que Zoé porte? Ja, was trägt Zoé? Ja, und hier ist es ein direktes Objekt. Zoé porte la ja. robe. Und genauso wie bei qui bezieht sich que auf Personen sowie auf Sachen. Wir können sagen la hoppe que je so porte est belle, aber wir können genauso sagen voici la star que j'apprécie. Hier ist der star, den ich schätze. Ja? Es ist hier ein Mensch, que bezieht sich auch auf Personen. Vor einem Vokal oder einem stummen Haar wird que zu q ou apostrophe verändert, ja, damit zwei Vokale nicht aufeinander treffen. Wir sagen zum Beispiel Le gâteau qu'il a fait est délicieux. Normalerweise würde es heißen Le gâteau que il a fait, aber das geht nicht, sonst trifft das E von que auf il auf das il. Ja, und das darf nicht sein im Französischen. Deswegen müssen wir que zu qu' ou apostrophe verkürzen. Le paysage qu'on a vu est magnifique. Normalement, ça veut dire le paysage que on a vu, mais ensuite, on le E de que, sur le O de on. Ça ne doit pas être donc nous devons ici, que, tout, coup ou apostrophe, faire Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bisous, bisous.